Hi und herzlich willkommen zu meinem Partnervideo. Was soll ich sagen? Ähm, ohne Partner funktioniert das alles einfach nicht. Das ist zwar die One-Man-Low-Budget-Show, äh, aber trotzdem äh, brauche ich eben Partner, die äh, sich um die wichtigen Dinge des Lebens kümmern. Also die Produktion der Textilien, die Veredelung der Textilien, die Verpackung, der Versand und ähm, da habe ich äh, mich auf die Suche gemacht nach verschiedenen Partnern und äh, jetzt erzähle ich dir ein bisschen mehr dazu. Ja, wenn man die ähm, Wertschöpfungskette anschaut, wenn man jetzt Kleidung verkaufen möchte, braucht man als allererstes Textilien. Ursprünglich wollte ich einmal Hanftextilien anbieten, da sich die Suche danach allerdings ziemlich ernüchternd herausgestellt hat habe ich gesagt, okay, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, das ist auch nicht machbar, weil ich dafür in Investitionsvorleistung gehen muss und ich noch gar nicht weiß, wie die Marke überhaupt ankommt, kann ich jetzt nicht einfach so 2000 Pullover aus Handfaser im Voraus mal bestellen in einer Größe. Aus dem Grund habe ich gesagt, alles klar, wir machen Biobaumwolle, Recyclingstoffe, also recyceltes Polyester, und äh, schauen, dass das Ganze möglichst nachhaltig produziert wird. Das bedeutet, äh, ich mache auch keinen Digitaldruck, wie es die meisten Unternehmen machen, da das so nach 50 Wäschen äh, sich anfängt abzulösen. Deswegen gibt es einen schönen Stick. Der hält genauso lange wie der Pullover, wenn der Pullover dann schon anfängt Löcher zu bekommen, ist der Stick immer noch einwandfrei. Wichtig ist vor allem auch, ich möchte keine Investoren, ich möchte auch keine Investitionen von fremden Leuten in meine Firma akzeptieren, damit ich komplett souverän und eigenständig meine Entscheidungen treffen kann. Weil mein Grundgedanke ist, dass ich das mache, was die Community möchte. Also wenn viele Leute jetzt einfach reinschreiben, die möchten jetzt aber Digitaldruckpullover, dann werde ich auch Digitaldruckpullover her tun. Weil ich richte mich nach dem Konsumenten und der Konsument sollte auch lernen, dass er von der Wirtschaft einfordern kann, was er möchte. Die Wirtschaft wird immer das tun, was der Konsument möchte. Und äh, das ist jetzt der erste transparente Step dahin. Ich bin dann auf die Suche gegangen nach Hanftextilien. Die kamen alle irgendwo aus Indien oder aus China. Ähm, mit Mindestabnahme 2000 Stück. Das war also nicht machbar. Also habe ich geschaut, was geht noch. Und dann bin ich auf Print on Demand gestoßen, was ich eine unglaublich geile Sache finde. Weil die Sachen werden erst produziert wenn der Kunde etwas bestellt hat. Ja, also ich kaufe mir jetzt diesen Pullover in Größe M bei mir im Shop. So, dann wird er bezahlt von mir. Die Bestellung geht an meinen Anbieter Printful und der produziert jetzt den Stick auf den Pullover, den er schon im Lager hat, weil er Großmengen aus Indien und China bereits in den verschiedenen Lagerstätten hat. Und dann wird das Produkt veredelt mit meinem Markenlogo, verpackt, verschickt. Und bei dir zu Hause dann ausgepackt. Diese Partner, die ich mir daraus gesucht habe, sind natürlich alle nachhaltig, produzieren alle fair. Das kann man immer in diesem ähm, Nachhaltigkeitsbericht der verschiedenen Firmen lesen. Das ist auch alles da unten nochmal verlinkt. Und in erster Linie wähle ich eben meine Produzenten nach drei Kriterien aus. Zum einen ist der Stoff bequem auf der Haut, sieht da gut aus. Punkt Nummer zwei ist das Ganze nachhaltig, fair und bio produziert worden. Und Punkt 3, ich brauche natürlich die Anbindung zu meinem Print-on-Demand-Anbieter, damit das so funktioniert. Ich habe auch das Ziel, irgendwann später, wenn ich ungefähr weiß, wie viele Leute bestellen monatlich in dem Online-Shop, zu sagen, alles klar, ich gehe jetzt einfach mal in diese Vorleistung, ich kaufe mir 2000 Hanfpullover in der Größe M, L und Schwarz und in Weiß, weil das die meisten bestellten Farben und, und Größen sind und äh, dann gibt es das einfach als Drop und wird separat von mir zu Hause an euch verschickt. Das ist auch noch der Plan, aber eins nach dem anderen, jetzt fangen wir erstmal an mit äh, ganz normalen Print-on-Demand-Business und äh, schauen mal, wie es bei dir ankommt. Also, wenn du das alles noch ein bisschen genauer hören willst und dich mehr interessiert, guck mal, ich habe da ein Video verlinkt, da kannst du gerne einfach mal so draufklicken, dir das noch angucken, das war meine erste Produktion, da bin ich ein bisschen ausführlicher. Hier ist einfach nur die kurze, knackige Version, damit du gleich los scrollen kannst, um zu gucken, so welchen Pullover möchtest du jetzt nicht haben? Dann bedanke ich mich bei dir äh, fürs Zugucken. Gib mir mal bitte ein Abo, gib mir mal bitte Feedback. So, ich küsse dein Herz. Ganz viel Liebe, vielen lieben Dank fürs Angucken und bis bald.